Merkwürdig! Was ist denn das? Ich glaube, ich träume. Ein schwebender Tisch. Der Das habe ich ja noch nie gesehen. Und hier Ösil. Das wirft schon Fragen auf. So, sie ist alle Und hier Özil. Weltmeister, Meister schafft wenig. Wir sehen hier jetzt noch mal, Also, Erst, erstmal eine Untersituation. situation Das war einfach zu dünn. Kann man das Und hier Özil. Allein schon auf unserer Dreh Drehanimation. <lacht> äh, äh, äh, mein Gott, so aus äh, äh, Schweden, Deutsch, Deutsch, Deutschland, Deutsch, Deutsch, Deutschland, Deutschland, Deutschland, Presse, Presse, saas, Sas, Mann, Schaunos, saas. das geht gar nicht. Und hier Özil, schon Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, also Himmig? Der ist ja gekommen und hier Özil Sein ersten gesehen. Ja, das ist für mich eine Einstellungssache. Das war so, so unser, unser, unser, unser uh, uh, so Tonig, so Boateng und zweifelstufver überhaupt. Uh, <Nike> oh, gerade wenn nach kommt, Thomas Müller, Müller, Müller. Und hier Özil. Wir haben alle vor dem Spiel gesagt, Russ kann nach FIFA schauen. Schleses. Unangenehm. Okay. Fili -lif, Fili -lif. Aia. Aia. Aia. Bundestrainer. Jogi Löw oder wer? Jogi Löw. Der Bundestrainer. Jogi Löw. Aufstellung. Jogi Löw. Jogi Löw. Löw. Löw. -löw Schwebsch. Also richtig in Manndeckung. Und die Nummer M und die Nummer N am Lichtsaas. Axel Kruse hat die Hoffnung aufgegeben. Also insgesamt war ich schon sehr enttäuscht.